Du wirst die Hocke machen, aber kommst nicht weiter runter, das kannst du ändern. Ich habe eine schöne Übung heute für dich, die dir helfen wird, einmal hier tiefer reinzukommen in die, in die Hocke, dass du hier ganz entspannt sein kannst, dass du damit deinen Hüften was Gutes tust und auch deinem Rücken, weil der profitiert von einer beweglichen Hüfte. Viel Spaß! Ja, es, äh, viele haben das Problem, dass sie da nicht äh, runterkommen, weil sie sonst das Problem hätten, dass sie entweder nach hinten fahren oder weil hier einfach eine Hüfte zu ist. Und dazu gibt es ein Band, was du dafür verwenden kannst oder ein Partner oder Partnerin, die dir dabei helfen kann, die dich ein bisschen festhält. Du schnappst dir einfach dieses Band, da hast du nämlich ein bisschen Halt und dann auf einmal merkst du, ich hatte es letztens mit einer Kundin und sie war so überrascht, so, ui, ich komme ja doch hier hin. Meine Hüfte macht das ja doch mit. Das heißt, du hast hier den Halt. Kommst tiefer rein und näherst dadurch den Po deiner, äh, deiner Körpermitte auch besser an. Dadurch ist es für dein Knie sogar schonender und auf Dauer sehr, sehr gut, weil du hier wieder Schmierung reinbekommst in diesen Winkel und auch hier mal in einen Winkel reinkommst, den du sonst im Alltag nicht hast. Das Problem ist nämlich im Alltag, dass wir immer in dieser Sitzhaltung sind. Es ist immer wieder das Gleiche. Deswegen ist das Paradoxe an der Hocke eigentlich, dass wir eigentlich noch mehr in die Beugung reingehen, weil es ja immer heißt, der Hüftbeuger ist zu fest, der ist verkürzt. Aber dadurch kriegen wir endlich mal wieder diesen Winkel hin. Das hilft uns dann später auch wieder besser in die Streckung zu kommen, dass wir beides dabei haben. So, ihr geht also hier langsam rein. Haltet euch fest. Und das Ziel ist es, dass ihr nach und nach hier weniger von, den, von der Armunterstützung braucht. Dass ihr irgendwann nur noch zwei Finger dran habt, irgendwann vielleicht nur noch einen und irgendwann könnt ihr das Ganze loslassen. Das ist das Ziel, ihr könnt ihr zur Not hier auch noch ein bisschen über die Ellenbogen stabilisieren, dass ihr hier nämlich die großen Zehen nach unten reindrückt und auch mal den Schienbeinmuskel trainieren könnt, dass ihr hier stabil seid. Probiert es mal aus. Eure Hüfte werden das lieben und auch euer Rücken wird davon profitieren, weil eine bewegliche Hüfte sorgt für einen freien Rücken. Also, viel Spaß.